Umsonst. Also das ist ja mal ein Forschungsschwerpunkt ja. äh, gewesen an der Universität in Köln und auch in Boston, wenn Sie so wollen. Also wie stark äh, ist eigentlich belegt, dass ein Medikament oder ein, ein chirurgisches Verfahren wirklich wirkt. Das mhm. so, äh, hat man lange Jahre gar nicht gesehen, dass also vieles von dem, was wir machen, wissenschaftlich überhaupt nicht gesichert ist. Der Patient geht ja davon aus, ja, gesagt, ja. wenn ich ihm sage, das ist das Medikament was also für sie äh, notwendig ist dann gehen sie ja zunächst einmal davon aus dass es wissenschaftliche studien gibt die das belegt haben mhm. das ist aber sehr häufig nicht der fall das heißt der deutsche markt gibt das her, weil unsere gesetze zu lax sind ja. und dann mhm. nehmen die unternehmen mhm. das mit und es gibt übrigens sehr viele ärzte die das ablehnen also mhm. damit wir uns nicht falsch verstehen es gibt viele ärzte die, mhm. das, ja. also, die, die sehen darin eine art prostitution mhm. also der industrie gegenüber das ist längst nicht von jedem aber es ist ein unehrenhaftes system und somit sage ich also mhm. die äh, probleme sind nicht gelöst, weil die Pharmaindustrie hat es ganz geschickt geschafft, sich etwas zurückzunehmen. Die sind jetzt nicht mehr zu sehen bei der mal, Reise nach, also in die Schweiz oder was, die Familie reist in die Schweiz oder so, sondern die machen das jetzt also indirekter. Also die Fortbildung ist sehr häufig äh, indirekt unterstützt durch die pharmazeutische Industrie. Wir wissen, dass die Medizin traurigerweise dem Honorarsystem folgt und nicht umgekehrt. Ja, ja. Und, äh,